Die Oma ist wieder im Altersheim. Die ist wieder im Altersheim. Ja, die ist wieder im Altersheim. Jetzt hör mal zu, Schlagaffen. Ja, was willst du denn? Ja, das freut mich, dass dein Kollege wieder tot ist. Oh, das tut aber leid, wenn ihr die Türe offen lasst. Ja, habe es sie glauben? Flieg bitte um mit zum Knast, der will mich wieder einsperren. Ja, danke. Sisi, A, C, A, du. Du blöder Tablettenschluck, du. Ihr, ihr seid doch alle gleich ihr Korrupten. Mache ich sie noch Hallo? Ist ja ein Flau im Magen oder hat es in die Sprache verschlagen? Äh, nee, das Ticket bezahle ich nicht. Nee, keine Lust. Ich bin im Fängnis. <lacht> Viertelstunde! Ich bin für 15 Minuten im Gefängnis jetzt gelandet. Krass. Ja. Ja, wir haben du nicht mit Ja, also äh. A few moments later. Dann ist wieder ein Kavaller, hat der Zahn sehr ifrik geholt und natürlich gleich Besuch von den netten Herren der Polizei bekommen. Hören wir doch mal zu. Sirene habe ich natürlich nicht, das wäre doch zu einfach. Servus. Servus. Ich bin ja offroder. Ja, mich verfolgen da die Hunter. Na euch ab. Hab ich dem gerade gesagt, habe, Wo ist der Bulle. Du! Ja. A few moments later. Schiff B, gell? Passt. Alter, kann ich Ihnen helfen? Er hat mir jetzt einen festen Mann. Er hat einen festen Mann. Sag dem, die haben korrupten Bullen, und wenn die... Hey, stopp stopp stop, stopp stop, stopp stop, stopp stopp stopp stopp. Ich, ich, ich brauche meine Herzmedikamente aus dem Fahrzeug. das... Jetzt mal Frieden, bei Fresse, hey, ich Lass brauche... Was soll du, das, Lass Lass du, musst, musst du das sagen? Der korrupte Bulle und wenn ihr dich nicht freilasst, dann knall ich dir ab. Hey, ich habe. Ich habe einen Freund, der ist unter euch und wenn ihr mich nicht freilässt, knallt er euch ab. Töt ihn. Angekündigt habe ich jetzt, töt ihn. Töt ihn schnell. Er tut ein Fahrzeug. Get out. Ich bin draußen wieder. Get out. Ah, ich kann nicht aussteigen. Er ist hinter er steht hinter mein Ifrid. Hilfe! Hilfe! Er steht hinter mein Ifrid. Die Tür ist nach dem Ofen von Ifrid, ihr könnt das durchschießen. Ich blute! Ich blute! Ich blute. Mach Scheiße, er fährt mit mir weg! Er fährt mit mir weg! <lacht> Gut! Jetzt befreien mich. Okay, das war Lackshot, dafür konnte ich nix. Befrei mich. Der schreit voll in sein Mikrofon. <lacht> <lacht> <lacht> Scheiß Hund hat der geschrien. Befrei mich, Alter, bin ich bin immer ähm, restraint. Ja. Ich hab den einen mit einem Schuss rausgehackt und den anderen während dem Fahren. Weiß Kost, ich war nicht mal. Kosten wir uns, Du mir entfesseln. So Person, ich den einfach du kost mir entfesseln. Der kommt schon wieder. Oder bist du? Nicht. Ja, ich liebe dich auch. <lacht> Sag mir gerade, dass du mich hast. <lacht> Danke mein Freund. Äh, wie geht denn das hier? Ja, genau. Perfekt. Jetzt gib mir deine Waffen. Und Helmi <lacht> Warte Kannst du das Fahrzeug reparieren von dem A few moments later Ich weiß aber nicht wie ich den getroffen habe ja, Ich darf das halt. erst nicht treffen mal wieder mal wieder War weg Lockt den ihn, ihn von dem Offroad weg Ihr habt den Links Aussagen -Nummern. Ja, ja. Hey <lacht> Wo bist du? Gleich da. Bist du das? Nein, nein. Ich bin erst gleich. Ich bin wieder Zivilist drin. Ach so, okay. <lacht> Ist das witzig? Sag mal, wo ich die holen soll. Muss mich nicht holen. Achso, teleportierst du zu mir ins Auto, gell? Achso du bist. Okay, Ramsey, Ramsey, Ramsey. Nein, der beschlagnahmt den Offroad. Wurst, Ram den, der hinter mir ist. Gleich voll ich glaube ich wohl weggeschmissen. Er hat mich wieder angespielt. Stopp den Wagen. Bist du tot? Oh nein, ich muss, ich muss zum Offroad. Ich brauche hier meine. Bist Mann. du tot? Nein. Okay, so. ich glaube, ihr habt gerade jemanden gekillt. A few moments later. Ich hab Tom lange wieder weggesniped. <lacht> okay. Kann ich mein Magazin wechseln? Ja. Verfolgen sie uns? Nö. No. Ja, dafür nicht mein Auto. Lass mich mal hier raus. Wo sind wir hier? Ja, lass mich hier raus. Ich fahre da ein bisschen im Kreis, gell? Ja. Was soll ich unten im Kreis fahren? Du kannst irgendwo im Kreis fahren. Ich chill mich jetzt hier in das Haus und guck auf das Controllerkur. Okay, passt, da werden Controllerkur ein bisschen Stress machen. steht niemand. Ja, der kommt aber gleich auch, ja. Glaub' mal. Oh Leen, das ist nur 100 Meter von mir entfernt. Ich müsste eigentlich weiter weg. Warte, der kommt gleich auch. Ja. Bleib mal da stehen. Ja warte, warte. Da, äh, siehst du mir wo ich stehe? Äh uh, nö. Okay ja, warte. Ich fahre jetzt zum Controllerkunde. Die, die, die, die Bullen werden gleich wieder die Straße entlang fahren. Die werden nicht wissen wie dann geschieht. Könnt ihr den gerade wieder wegsnipen. Na, du nicht, warte noch. Oh, da ist der andere, den könnte ich auch gerade wechseln Warte noch, warte noch. Was machen sie damit? Die rennen da rum. <lacht> Mehr machen die nicht. Ja, dann warte, ich sag sie ablenken und du snipst sie. Ja. Die kann man auf 100 Meter einstellen, die Lynx, das ist ja cool. So, jetzt kannst du snipern. Ach. Sniper sie. Ich geht gerade nicht Ja, ist hat im Auto So jetzt dann, Sniper weg Geht gerade nicht Der ist Aber vor dem Auto ist Problem. Der ist vor mir e Ach Er ist vor dem Hunter, Mann Ihr blieb nicht, nicht entschuldet. <lacht> ja, das ist dann erledigt Ah, noch einer. da vorne, da schau ich im Licht. Im Licht. Da im Licht. Ist da nicht. Bei mir im ich Licht sehe ist einer. Seh ich den nicht. Da wo, wo du den Fuhr abgeschlossen hast. Den anderen schreiber, ja, ich ist. Den da nicht. Der andere ist hinterm Haus. Der andere ist da hinterm Haus da drüben. Warte, ich leuchte vom rum. Da, siehst du ihn? Da, schau, siehst du ihn? Ah, oh, Moment. Ich leuchte da genau rum. Wo er steht. Genau beim Haus da hinten. Ja, genau. <lacht> ich ich mach einfach nur das Licht. Gerade hat er mich gesehen gehabt, hat gerade angesetzt. Warte, ich steck aus. Ja, nervig der ist halt. Da ihm Alter du wie im, im Ding hast. Jetzt halten Sie mich schon wieder auf? Oh moment, shit. Womit habe ich denn die Ehre? It was at this moment that he knew. He fucked up.